Lass uns mal darüber sprechen, wie wir es geschafft haben, mit einem Produkt über 10.000 Euro Umsatz am Tag zu machen und was die Voraussetzungen dafür wirklich sind. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute sprechen wir mal darüber, wie es möglich ist, mit einem Produkt 10.000 Euro Umsatz am Tag zu machen und ich kann hier mal kurz ein, zwei Screenshots einblenden, wo man auch sieht, dass wir hier letztens über 10.000 Euro Umsatz am Tag mit einem Produkt gemacht haben und natürlich ist das nicht das Ziel bei 99% aller Produkte, denn nur die wenigsten Produkte können wirklich so einen Tagesumsatz im Endeffekt auch erreichen. Aber wir können jetzt mal analysieren, welche Voraussetzungen Produkte überhaupt erfüllen müssen, um in so eine Range zu kommen. Es müssen nicht 10.000 sein. Das kann auch 2.000, 3.000 oder 4.000 am Tag sein, was immer noch ziemlich viel für ein ganz normales Amazon-Produkt natürlich ist. Und letztendlich müssen einfach drei Parameter dafür erfüllt sein. Und zuerst muss natürlich die Markttiefe das Ganze auch hergeben. Denn dass ein Produkt wirklich hohe Umsätze fahren kann, ist einfach abhängig von der Markttiefe. Und ich spreche jetzt gar nicht von 10.000 Euro Umsatz am Tag, sondern generell einfach von einem guten, höheren Umsatz. Und es sollten also mindestens vier oder fünf Konkurrenten in der Nische auch vertreten sein, die ebenfalls wirklich gute und noch hohe Umsätze machen und reinfahren. Ich meine, hoch kannst du für dich selber definieren. Und die meisten denken auch, dass ein Retainer-Produkt, also ein Produkt, das immer wieder gekauft wird, sozusagen das Non-Plus-Ultra-Produkt auf Amazon ist. Also Dinge wie jetzt Zahnpasta oder Nahrungsergänzungsmittel, das sind halt Retainer-Produkte. Und auf Amazon... Es ist halt so, dass sich die Menschen einfach oft neu entscheiden, wenn sie ein Produkt kaufen wollen. Das heißt, angenommen, jemand will jetzt Vitamin B kaufen auf Amazon und er bestellt es nicht im Sparabo, dass es monatlich immer geschickt wird, sondern am Anfang kauft es einfach mal so und geht dann alle paar Monate wieder auf Amazon, um sich irgendwelche neuen Kapseln zu kaufen. Und einfach, was jetzt das einfachste und auch ansprechendste Produkt für ihn gerade ist, das will er jetzt kaufen. Und somit hat dein Produkt eigentlich immer wieder aufs Neue enorm viel Konkurrenz. Und am effektivsten ist es, wenn wir wirklich den Kunden nur einmal überzeugen müssen, er bei dieser Bestellung direkt mehrfach kauft. Das heißt, dein Produkt wirklich in mehreren höheren Stückzahlen kauft, wie man auch in dem Screenshot gesehen hat. Das heißt, das Produkt wurde jetzt hier mal, zehnmal, achtmal, fünfmal etc. an einem Tag gekauft. Das heißt... So hat der Kunde, den wir sozusagen einmal überzeugt haben, fünf oder zehnmal so viel Umsatz generiert, wie es sonst eine normale Person machen würde, wenn man das Produkt nur einmal kaufen würde. Das heißt, du musst hier also schauen, dass du Produkte auswählst, die auch das Potenzial haben, in größeren Stückzahlen gekauft zu werden. Kann natürlich nicht bei jedem Produkt sein. Und das kann einfach bei solchen Produkten daran liegen, dass man das Produkt erstens in sich selber immer weiter erweitern kann. Das kann aber auch sowas sein, dass man einfach mehrfach braucht. Ich sag mal ein Beispiel, was jetzt kein Amazon-Produkt ist, wären aber halt Winterräder. Da kauft man Reifenhändlern Reifenhändler nicht ein, sondern direkt vier Reifen. Und genau so ist auch die Analogie zum Amazon-Produkt, wo es für dich als Seller der gleiche Aufwand ist, so ein Produkt zu beziehen, herstellen zu lassen, zu vermarkten etc. Aber der potenzielle Umsatz pro Kunde kann so einfach deutlich, deutlich höher sein. Und der dritte Punkt, der bezieht sich einfach auf den Verkaufspreis des Artikels, denn hier eignen sich vor allem auch äh, ja, Verkaufspreise von über 50 Euro, da wir wirklich ähm, ja, unterm Strich eine deutlich höhere Marge haben und dass uns dann auch viel mehr Spielraum für Werbeausgaben und aus dem Grund ist es auch leichter, dann diese Werbung profitabel zu gestalten und profitabel auch eher zu skalieren ähm, bei einem 50-Euro-Produkt mit einer höheren Marge als bei einem 10-Euro-Produkt. Weil wir einfach über Werbung dann natürlich ähm, ein bisschen prozentual gesehen unsere Marge verringern können, aber dadurch einfach deutlich mehr Werbeausgaben haben, um auch deutlich mehr Umsatz zu fahren und auch dann diese ganzen Folgeeffekte mitzunehmen. Und auch hier war es so der Fall, dass die Marge nicht ganz bei 30%, sondern eher so um die 20% lag, aber auch genau das war die Intention dahinter. Hauptsache erstmal, weil es noch in einer relativ frühen Phase des Produktes war, wirklich viele Sales generieren, um ein besseres Ranking und auch viele organische Verkäufe zu erzielen um so dann auch mehr Bewertung zu generieren. Und das sind alles Folgeeffekte davon. Und dazu kommt auch noch, dass wir jetzt beim Hersteller einfach größere Mengen einkaufen. Das heißt, diese auch günstiger bekommen, weil natürlich Mengenrabatte auch natürlich steigen mit höheren Stückzahlen, die wir abnehmen. Und unterm Strich hat die Skalierung wirklich über Werbeanzeigen zum Beispiel wirklich mehrere, mehrere positive Faktoren, die das Listing langfristig und auch kurzfristig wirklich enorm positiv beeinflussen. Aber so viel zu den Voraussetzungen, die erstmal ein Produkt überhaupt erfüllen muss, um im Endeffekt wirklich deutlich mehr als jetzt 10.000 oder 15.000 Euro Umsatz im Monat zu machen. Und das sind auch gar nicht unbedingt immer die Voraussetzungen, die man haben muss. Und nicht jedes Produkt muss unbedingt mehrfach gekauft werden können etc. Teilweise für den Start lohnt es sich auch, auch in nicht so Nischen zu gehen, weil vielleicht auch andere genau diese Gedanken haben und sagen, okay, ich möchte unbedingt Produkte haben, die man ähm, fünfmal, zehnmal, achtmal äh, verkaufen kann. Und wenn du am Anfang noch ein kleineres Budget hast und noch nicht wirklich viel Geld für jetzt Werbeausgaben etc. investieren kannst, dann kann es sich auch lohnen, dass du einfach mit Produkten startest, die dementsprechend viel, viel weniger Konkurrenz einfach haben. Und auch wenn sie dann nur ganz normal ein oder zwei oder dreimal gekauft werden, dann ist es auch vollkommen verein, weil der wichtigste Schritt am Anfang ist trotzdem, wie überall und immer, einfach mal den Fuß in die Tür zu bekommen, loszulegen, zu starten, diese mentale Barriere auch aufzulösen, dass man äh, selber es schaffen kann, Amazon-Produkte wirklich nach und nach erfolgreich auf den Markt zu bringen und dann, wenn du mal wirklich äh, dir ein kleines Portfolio aufgebaut hast, dann kannst du dich auch an so Produkte äh, ranwagen, weil klar, für den Start bringt es dir gar nichts, wenn du mit dem Produkt 100 oder 150.000 Euro Umsatz im Monat machst, weil du vielleicht, wenn du mit weniger Kapital startest, gar nicht das Budget dafür hast, auch dafür dann im ersten oder im zweiten Schritt Überhaupt die Ware einzukaufen, weil klar, dementsprechend ist natürlich auch ein gewisser Warenwert, der dem Ganzen entgegensteht. Aber das so viel erstmal zu den Faktoren, die es einfach zu beachten gibt, wenn du letztendlich auf der Suche nach einem Produkt bist, was einfach enorm viel Umsatz machen kann, dann sind das wirklich Faktoren, die dir äh, ja, dabei enorm viel Unterstützung leisten können, weil es ist, äh, dir das Leben als Amazon Seller dann, wenn mehr Budget zur Verfügung steht, auch deutlich einfacher machen. Genau, ich würde sagen, bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.